Ich vermute mal, ich muss jetzt zurück zu diesem Zylinder, den wir da hatten. Den ich wieder reingemacht habe. Weil hier kann ich ja immer noch nichts machen. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ich hasse dieses Le I. Guck mal, oh, wie viele kleine Eier ah, ja, da sind. Ekelig. Das heißt... Da unten ist noch was, was ich machen muss. Oder machen kann. Einmal der Kräuter sammeln oder die... Wahrscheinlich Kräuter sammeln. Nein, was? Ich hasse die Kamera so. Geh da raus. Jetzt gehe ich nach links. Hallo, jetzt. Jetzt tut's Passe tun. Kurz mal Inventar sortieren. Äh, zwei taktische Messer habe ich. Ich lasse mal den Spray noch hier nochmal. mal. nehme den Zylinder aber mit, weil wir das Rätsel unten haben, ja. Ich würde mir halt sowas von Hilfe holen. Also ich habe diesen Zylinder... Ja, gar nicht gebraucht vom Rätsel eigentlich. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Oh nein. Vier, zwei, drei, eins, ich bin ganz stolz auf mich, danke. 4, 2, 3, 1. Stromversorgung wiederhergestellt. Okay, ich hatte recht. Und Wir kriegen einen fucking Fahrstuhl. Na toll. Okay, jetzt wäre der Punkt, an dem ich kurz speichern gehe. Weil hier haben wir jetzt doch schon recht Progress gemacht, bevor ich weiter unten gehe runtergehe würde ich doch gerne schon speichern und sicherstellen, dass wir das nicht alles verlieren jetzt. Weil jetzt rausreißen und irgendwo weitermachen, wo ich nicht weiß, wo genau ich hin muss zuerst. Ich glaube, ich weiß, wo, aber ich bin nicht ganz sicher. Doch, ich muss die Kurbel holen. Sorry. Ich würde es erst die Kurbel holen, wenn ich rauskomme. ich glaube ich jetzt brauche die winde nicht mehr die winde war oben wichtig äh, nein ich lese übrigens wirklich nicht im guide nach was ich die ganze Zeit machen muss das kann ich schon mal so sagen ich lese nur wenn ich nicht weiß wo ich hin muss so. ich habe jetzt hier nirgends gelesen ob und wie ich die winde noch brauche arm Alright, wir haben gespeichert, das heißt, das Tinten. Die Tintenrolle bleibt hier, das Farbband. Ich freue mich voll auf den Resident Evil Film, der rauskommt. Soll. Hieß ja, das ist eine Neuaufsetzung anhand dieser Spiele und nicht anhand der Filmreihe, die anders ist. Von daher bin ich ein bisschen hyped. Da freue ich mich. Ich bin drauf. War Auch gutes Timing jetzt, wo ich die Filme... Ich habe die Filme ja schon lange geschaut, vor einem Jahr. Etwa knapp jetzt ziemlich genau. Alle in einem Tag. Jetzt, wo ich die Spiele spiele, kommt das raus. Oh. Nein, bist du nicht. I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Jill, So gut, so ja. Jill, okay. geh mal gucken. Ich bin hier. Mach nix. Geh du mal. <lacht> Okay, wir haben hier eine Inventory-Box, aber keine Safe-Box. ist okay. Oh nein, hier geht es runter. Ah. Ich wollte nicht mehr da runter. Ein Müllschlucker? können irgendwas matschen. Das wird sicher noch wichtig, dass der hier ist. Das ist nicht random. Okay, wir gehen schauen. Ist ja gut. Einfach so eine fette Waffe. Hier hinten ist nix. Nö. Man weiß ja nie. Okay, das sieht mehr nach natürlicher Höhle aus. Ich bin mich gerade nur ein bisschen erschrocken. Die alte aus dem Haus. Ich würde sagen, ist die unsterblich, aber. schaut nicht so aus. Sie muss tot sein, wir können durchlaufen. Oder auch nicht. Ich glaube, sie ist unsterblich. Ich vermute mal deswegen können wir hier einen Loop laufen, dass wir der da ausweichen können. zuerst mal rausfinden, wo die ist, ne? Da ist sie. Jetzt muss ich noch... Da muss es rein. Muss das etwas dran hängen? Das heißt, wir gehen zuerst mal in den Raum, der offen ist. Okay. Diese Kiste sieht aus, als könnte ich sie schieben. Der Fahrschuh hat einen Knopf. Ich gehe mal davon aus, dass die Kiste in den Fahrschuh muss. Ich glaube, halt die Alte ist auch nicht so happy mit ihrem Leben da. Wieso genau schicke ich ihm jetzt eine Kiste? Also, ich vermute mal, dass das Ganze zu Barry geht, irgendwie. Oh, die arme Oma. Ich kann aber meine Waffe gerade ablegen, denn wenn ich schon äh, keine Munition habe, ich nehme dann die Shotgun mit mal. Nope, da steht sie. Wir haben doch eine defekte Shotgun. Ich frage mich, ob ich die auf die Halterung legen kann. Wobei das heißt, es heißt, es ist ein ganz spezieller Gegenstand sein muss. What the fuck? Wer hätte das erwartet? Barry ist ein Arschloch. Wenn wir überleben, kommt sicher so, ja, nein, ich muss was nachschauen gehen. Ich hätte dich gleich geholt. Der ist ein Wichser. Warum können wir hier unten halt nicht speichern, ne? So, unsere einzige Option ist hier unten. Alright, wir wissen, was zu tun ist. Obvious Rätsel sind obvious. Mal schauen, was passiert. Ja, die Waffe liegt einfach so rum. Ein defekter Flammenwerfer. Ja, das ist sicher die Waffe, die ich da drauflegen muss. Jetzt muss ich einfach schauen, dass wir an der alten wieder vorbeikommen, ne? Kurz überlegen. Inventarmäßig müsste das gut reichen. Ich nehme den Granatwerfer später wieder mit. Ich mache jetzt zuerst mal die. Shotgun, dann die Magnum leer, bevor ich den granate wieder einpack. Also, ich gehe jetzt mal davon aus. Oh, jetzt muss ich einen ganzen Loop laufen, weil die da ist. Komm, Omi. Sei Dank, ich gucke jetzt auf die Tradition, dass ich nach rechts laufen kann. Ja, wir haben noch viele Spiele, die wir spielen können. Nicht nur Resident Evil. Ich will ein bisschen mehr Horror haben wieder. Aber Resident Evil ist jetzt mal das Nähe. Layers of Fear habe ich noch. Die beiden Teile plus DLC. Ähm, ich habe noch ein Spiel von Lovecraft. Also im Universum von Lovecraft. Nope. Hier war vor kurzem jemand. Ja, die alte, die draußen rumschleicht vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich da weiter will. Nop, nop, nop, nop, nop, nope. Das ist zu so auffällig. Das müssen wir mitnehmen. Oh. Ein Familienfoto und Notizen. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. My dearest Lisa wieder. Progenitor, Virus verabreicht. Jessica, Virus Typ A. Plasmolyse des Gewebes nach Zellen aktivieren. Virus Fusion negativ. Aktion eliminiert. Bei Virus Typ B von Lisa. Lisa haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen schon. Die Virusfusion war positiv, aber verzögert. Die körperlich verändert. Konstante Ergebnisse beobachten. Status Schutzbeobachtung dauert an. George, Aktion. Terminiert. 30. November 1967. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. Ist das Lisa? 14. November. Seit, seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden. Was haben die mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? 15. November. Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Ist Lisa die Frau draußen? Aber sie war eine Fälschung. Nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden. Muss Mami Gesicht wiedergeben. Ich habe Mami's, zurück Gesicht, zurück zu ich habe Mami's Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. Es ist die Frau draußen. 17. vom 19. Müsste 67 sein, trotzdem, ne? Ja, yeah. ja. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami, ein Kasten? Kastenstein hart, tut weh. Stahlseil halt im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. Ich wollte gerade sagen, da draußen läuft jemand, aber es sind nur die Schlangen. Haben wir hier sonst noch was? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, dieser ist ein bisschen krank. Ich lasse mal die Heilpflanzen hier, weil die brauchen wir nicht wirklich. Ich habe genug. Ich brauche tatsächlich relativ wenig Heals zum Glück. Aber wie gesagt, ich spiele auch auf einfacher, von daher. Eine Holzdecke. Beziehungsweise wahrscheinlich ein Holzboden, wenn wir durchkommen. Mal schauen, wie wir rauskommen. Oh nein. Oh nein. Okay, die Kamera war jetzt unerwartet. ich frage mich, ob Lisa hier ist. Das muss ja Lisa sein eigentlich. Von der Storyline her würde das mehr Sinn machen als alles andere. Nehmen wir da jetzt hoch. Ähm, hier steht, zurück zum Herrenhaus, nehmt vor dem Schuppen das Stein- und Medailleobjekt wieder mit. Ah, ich glaube, ich weiß welches, ja. Damit ich die Tür aufging. Äh, das Herrenhaus, das müsste die Villa sein, Da müssen wir zurück zum... Okay. Okay, man wird jetzt belohnt hier, dass man den nicht getötet hat am Anfang. Das ist, das ist schön. Ich habe gelernt, man soll nicht alle Zombies töten. Das ist sehr wichtig. Es sind noch keine Raben mehr hier, ne? Was ich mich immer noch frage, ist... Wir haben eine Notiz gekriegt mit Irgendwas soll uns helfen gegen ein Monster aus Ketten? Oder sowas in dem Stil. Ich muss das nochmal kurz lesen. Und Wir haben das immer noch nicht gesehen, ne? Da, diese Notiz da. Ich, ich, mir ist nur gerade eingefahren, wenn wir hier wieder zurücklaufen. Ja, Kugel kugelfesten Ding in Ketten. Also Ding gleich Monster für mich. Ah, diese dämliche Tür repariert. Ja, ich weiß. Ich, ja, okay, das war die Safe Room Tür. Okay. Jetzt, okay, wir haben dann einen Hinweis gekriegt, dass die Tür safe ist wieder. Ich habe noch nicht aufgebürst. Also ich habe es nicht gecheckt, dass das gemeint ist. Hey. Also... Stein- und Metallobjekt müssen wir mitnehmen anscheinend. Okay, das, das, jetzt, das hätte jetzt gepasst von der Form her, aber nee. Wir haben noch ein zweites Met Metallobjekt, glaube ich, heißt es. Aber oh, wir haben einen Steinring. Oder also Metallring? Nein, Steinring, ich war richtig, okay. Und ich probiere das mal zu kombinieren. Okay, wir müssen in die Haupthalle. Das ist genau welche Halle, ne? Die Frage ist jetzt, ob ich eine Shot Shotgun mitnehmen will. Ich mach mal, wenn ich sterbe, kann ich Waffe wechseln. Aber ich glaube, jetzt eine Shotgun ist gar nicht so dumm. Wobei der Granatenwerfer halt auch extrem gut ist. Und der Granatwerfer nimmt nur einen Inventarslot weg. Aber ich nehme mal den, den, den Shot, die Shotgun mit und wenn wir nochmal eine Inventarkiste haben von einem... Ich weiß nicht, ob ein Bosskampf kommt im Keller. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall in den Keller runter. Sehr viel einfacher wenn die tür ganz ist wie <lacht> komme ich jetzt in die hauptteile so schnell wie möglich oh nee, nicht da außen rum da waren zombies ich will zurück wir gehen innen rum das tue ich mir nicht an weil es sind ja halt mega viele viecher unterwegs das will ich nicht unbedingt alles miterleben. Jetzt kurz gucken. Das müsste eigentlich der richtige Weg sein. Genau. Ja, das ist der kürzeste Weg, glaube ich, den ich nehmen kann. Außer die schmeißen mir jetzt irgendwelche Hunter in die Fresse. Dann habe ich ein Problem mit dem. Weil Granaten sind One-Shots, aber Shot ganz nicht. Wobei für Hunter ist der Flur ein bisschen eng. Ich glaube, die kommen nur in offenen Räumen. Naja, ihr wisst, wie ich meine. Und ich würde gerne sagen, ich bin stärker geworden, aber wenn ich irgendwie die Tür aufmachen würde und der Hund kommt rein, habe ich immer noch Probleme damit wahrscheinlich. Ich brauche das ja wohl. Ah, ich habe die Hitbox falsch gehabt. Nicht, dass es toll ist, aber. Genau in die Tür öffnen, ja. Eine alte Schreibmaschine. Ah. Oh. Wir haben oben gespeichert, das ist okay. Aber gut zu wissen. wird mir dann Weg angezeigt. Ah. Okay. Ich verstehe. Eine Windeltreppe. Altar, was? Altar. Altar. Natürlich ein fucking Altar hier unten. Ich hätte es ja gerne gespeichert oben nochmal. Okay, wenn wir sterben und nochmal runterkommen, speichere ich, okay? Gut. Ich frage mich jetzt schon, wo Barry hin ist, dieser Wichser. Gibt es nichts außer diese Treppe. Ah ja, guck mal an. Jill. Du bist hier. Du bist hier. Ich war schade, weil ich dachte, du warst... Start zu sprechen. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Das Ding in Ketten ist Lisa. Das Ding dem Kugel nichts anhaben können. Ja, mir, ja, von mir aus. Ich will immer wissen, was die Trophäen sind. Retten Sie Barry vor... Lisa Trevor! Ich wusste, es ist Lisa. Okay, wir können ja sterben lassen. Wäre die hier ernsthaft gestorben? Warte mal, die nehmen kein Damage. Was? Oh, oh, oh, ich habe eine Animation gesehen. Ich weiß nicht, was das macht, aber wir machen es einfach mal. Irgendwas löst es hier aus, anscheinend. Das ist das vielleicht das Sarg von ihrer Mom? Und indem wir sie zusammenführen, beruhigt sie sich? Kann das sein? Ich hoffe, das ist nicht so einfach. Ich bin gleich tot. Das ist doch der sagt ja, Mann. Okay. Das war zugegeben ein bisschen ein unspektakuläres Ende. Aber die Steine waren so obvious. Ich weiß nicht, ob ich Barry am Leben lassen hätte sollen. Er hat mir jetzt nicht wirklich geholfen. Ich glaube, er hat einen Schuss abgegeben. Wir sind im Raum, den ich vorhin auf der Map immer gesehen habe. Nein, ein Wolf. Ein Wolf. Und ein Adler wahrscheinlich. Ich muss die zwei Symbole holen. Okay. Ja gut, dann gehen wir zurück.